Fertigungssystem ähm, ähm, konstruierte und dem internationalen Stil folgende Universität äh, errichtet wurde, die überhaupt keine Ähnlichkeit hatte mit allem, was bis dahin in Deutschland an Universitätsbauten äh, verfügbar war. Ähm, das hat viele erstmal verunsichert, manche äh, sie haben auch verschreckt reagiert. Ähm, die Menschen, die diese Universität aufgebaut haben, waren von Anfang an dankbar für eine Infrastruktur,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 Lieber Herr Weiler, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und für die Gastfreundschaft, die Sie uns in Ihrem Haus äh, über diese Tage gewähren. Liebe Frau Reis, herzlichen Dank für Ihr Grußwort und die Ausführungen auch zu den Perspektiven der nächsten Monate, die uns ja ein ordentliches Stück gemeinsamer Arbeit ähm, bescheren werden. Sie werden, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, Sie werden heute die GWK gewissermaßen alleine vertreten müssen, denn Frau Wanka lässt Sie alle herzlich grüßen und um Verständnis dafür bitten, dass sie allenfalls hier eintreffen könnte zu einem Zeitpunkt, wo sie schon wieder hätte abgereist sein müssen. Das ist nicht wirklich rational. Sie ist im Stau zwischen dem Düsseldorfer Flughafen und der Universität tatsächlich stecken geblieben. Es haben andere auch schon an diesem Tag die Erfahrung gemacht, dass ja, wie soll ich mich durch die Gegend kalauern? Also die Transzendenz hat eben in der modernen Welt oft auch diese Form, dass man nicht zu der Zeit dahin kommt, wo man hin wollte. Wir sind jetzt aber an dem Punkt, an dem wir tatsächlich sein wollten, zu diesem Punkt des Programmablaufs. Ich freue mich sehr, Frau Bär, dass ich Sie um Ihren Festvortrag bitten darf. Susanne, Bär ist Professorin für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität seit 2002 und sie ist seit 2011 Mitglied des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Und sie wird sprechen über autonome Verantwortung, Wissenschaftsfreiheit als Gestaltungsaufgabe. Bitte schön, Frau Bär.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 Meine Damen und Herren, die DFG, könnte man sagen, ist vor allem anderen ein reflexives Entscheidungssystem. Und dass Sie diesem reflexiven Entscheidungssystem sozusagen einen praxiologischen Begriff von Freiheit beschrieben haben, das gibt uns in der erwünschten Weise zu denken. Vielen herzlichen Dank, Frau Beer, dafür. Ebenso herzlichen Dank an Frau Burlak, die uh. gerade sehr eindrucksvoll vorgeführt hat, wenn ich das so sagen darf, welche Kraft und auch welche musikalische Komplexität in dieser eigentümlichen Sondertradition französischer, spätromantischer Orgelmusik ähm, steckt. Das ist etwas, was aus der deutschen Perspektive der orgelmusikalischen Tradition ja immer ein wenig über die Schulter angeguckt wird und wie man hören konnte, ganz zu Unrecht. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen herzlichen Dank allen, die hier gesprochen haben, vielen herzlichen Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die wie immer so auch bei der Vorbereitung dieser Jahresveranstaltung einen tollen Job gemacht haben und ohne die es alles gar nicht ginge. Ihnen Dank dafür, dass Sie uns beehrt haben und wenn Sie mögen, dann können wir draußen im Foyer noch ein bisschen zusammen feiern. Heißer. Feiern. Herzlichen Dank.